Hallo, heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie in Moodle das neue Kachelformat aktivieren können. Dafür müssen Sie zunächst in die Kurseinstellungen gehen. Scrollen Sie hinunter zum Reiter Kursformat und öffnen Sie ihn. Klicken Sie auf Format und wählen Sie Kachelformat aus. Nun erscheinen neue Einstellungen. Sie können beispielsweise das Icon für eine Kachel verändern, indem Sie Neues Icon auswählen, anklicken. Sie sehen nun verschiedene Symbole und können eins davon auswählen, was dann auf jeder Kachel angezeigt wird. Auch die Kachelfarbe können Sie nun verändern. Die eingestellte Farbe wird für alle Kacheln im Kurs verwendet. Entscheiden Sie sich, ob Sie Unterkacheln für Aktivitäten benutzen möchten. Wenn Sie auf eine Kachel klicken, werden die Aktivitäten der Themenblöcke entweder als Unterkacheln oder als Liste dargestellt. Wenn Sie in Ihrem Kurs Aktivitätsabschlüsse benutzen, können Sie den Teilnehmerfortschritt über eine Fortschrittsanzeige auf den Kacheln anzeigen lassen. Dabei können Sie zwischen einer Balkendarstellung und einer Darstellung in Prozent wählen. Wenn Sie keine Aktivitätsabschlüsse benutzen, wird keine Fortschrittsanzeige angezeigt. Im Gegensatz zu der normalen Ansicht kann die Kachelansicht auch gefiltert werden. Entweder können Sie die Schaltflächen basierend auf Kachelnummern anzeigen lassen, basierend auf den Kursergebnissen oder basierend auf beidem. Für das Filtern basierend auf Ergebnissen müssen jedoch Lernziele eingestellt sein, ansonsten ist diese Option nicht möglich. Wenn Sie in Ihrer Kursübersicht Aktivitäten verwendet haben, können Sie auch diese als Kacheln darstellen. Klicken Sie dafür auf Unter Kacheln im oberen Bereich verwenden. Aber Achtung! Diese Einstellung lässt die Unterkacheln viel Platz im oberen Bereich des Kurses einnehmen und ist deswegen nicht zu empfehlen. Standardmäßig aktiviert ist das Hervorheben von Überschriften durch eine farbige Registerkarte. Klicken Sie nun auf Speichern und Anzeigen. Sie sehen nun Ihren Kurs im Kachelformat. Es gibt auch die Möglichkeit, Ihre Kacheln anzupassen. Klicken Sie dazu auf Bearbeiten einschalten. Ihre Kacheln werden nun in einer Liste angezeigt. Scrollen Sie zu der Kachel, die Sie anpassen möchten und klicken Sie auf das Icon. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, ein anderes Icon auszuwählen oder auf kürzlich hochgeladene Fotos zuzugreifen. Sie können auch ein neues Foto hochladen. Um ein neues Foto hochzuladen, können Sie entweder ein Foto per Drag and Drop in das Feld bewegen oder über Datei wählen eine Datei hochladen. Der Name des Fotos erscheint dann in dem Feld. Klicken Sie auf Änderungen sichern. Klicken Sie zum Schluss auf Bearbeiten ausschalten. Fertig. Sie sehen nun Ihre angepasste Kachel.